Das Haus bei den Schienen. Der Sommer von 1986 verlief die meiste Zeit ziemlich gewöhnlich. Ich und meine Freunde waren damals zehn Jahre alt, also taten wir, was zehnjährige Jungs gerne machten, schwimmen, mit unseren Fahrrädern durch die Gegend fahren und alle möglichen Spiele spielen. Die Gegend, in der ich aufgewachsen bin, war sehr ländlich, überwiegend bewohnt von Bauern und ihren Kindern. Die nächste Stadt war die Wies, mit einer Einwohnerzahl von unter hundert, und obwohl es nicht viel für Kinder zu bieten hatte, hatten wir üblicherweise keine Probleme damit, uns zu beschäftigen. Eines Freitages entschieden ich und meine Freunde Kevin, Mike und Scott uns dazu, die Schienen, die aus der Stadt hinausführten, entlang zu laufen. Wir waren bereits vertraut mit den Schienen nach Osten, also nahmen wir den Pfad nach Westen. Die Schienen, die nach Westen aus der Stadt hinausführten, waren viel offener und führten durch ein stark bewaldetes Tal. Die Bäume formten dabei eine Überdachung, und es fühlte sich viel eher nach einem Tunnel als einem Pfad an. Nach etwa drei Kilometer kamen wir an einem alten, heruntergekommenen Haus, das etwa 30 Meter von den Schienen entfernt stand, vorbei. Es gab keinen erkennbaren Weg, die zu ihm führten, was uns denken ließ, dass es wahrscheinlich nur ein verlassenes Farmhaus war. Das Haus hatte dringend eine Renovierung gebraucht. Die Farbe blätterte ab, und die Holzbretter auf der Veranda waren teilweise zerbrochen. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass jemand immer noch in diesem Haus lebte und wahrscheinlich bloß nicht da war, als wir es fanden. Wir betraten das Haus und stellten fest, dass es innen genauso heruntergekommen war wie von außen. Die Möbel waren sehr alt, hatten Risse und Kratzer. In der Luft lag ein leichter Geruch von Rauch, nicht wie bei einer Zigarette, eher wie bei einem Kamin. Aber ich sah weder einen Kamin noch einen Ofen im Haus. Die Tapeten waren ausgeblasst und lösten sich von den Gipswänden ab. Die Schränke und Regale standen voller Schnickschnack. Die schämischen Kinder, die wir waren, Scott riff nach einer Vase auf einem Schrank und zertrümmerte sie am Boden. Ein nervöses Lachen brach aus, gefolgt von kurzer Stille, bevor Mike und Kevin sich dem kindersten Vandalismus anschlossen. Ich war erstaunt zu sehen, wie meine Freunde völlig frei von Schuld die Einrichtung auseinandernahmen und rannte vor Panik aus dem Haus da ich mir dachte, dass dort jemand leben und den ganzen Kram besitzen müsse. Eine Stunde später kam ich zu Hause an. Am darauffolgenden Morgen wachte ich auf und aß meine Cornflakes, während ich Cartoons schaute, so wie ich es jeden Samstag tat. Trotzdem, ich konnte die Schuld, was meine Freunde mit dem Haus angestellt hatten, nicht abschütten. Nach dem Mittagessen machte ich mich widerwillig auf dem Weg zurück zu dem Haus und klopfte an die Tür. Einige Sekunden vergingen, bevor ich eine alte Frau an die Tür kommen sah. Hallo junger Mann, kann ich dir weiterhelfen? Ich antwortete, äh, ja, ich und meine Freunde waren gestern hier und... Sie haben einige ihrer Sachen zerbrochen. Ich wollte mich dafür entschuldigen. Die alte Frau entgegnete. Ja, ich weiß. Ich habe die anderen drei Buben dabei ertappt. Wie auch immer, es ist wirklich wichtig. Es zeugt von einer Menge Charakterstärke, dass du zurückgekommen bist, um dich zu entschuldigen. Mein Name ist übrigens Maggie. Willst du vielleicht für ein paar Minuten hereinkommen? Ich nickte und betrat das Haus. Der Ordnung nach zu urteilen wurde das Haus nach unserer Vandale wieder aufgeräumt. Ich sah sogar die Vase, die Gott zertrümmert hatte, wieder dort, wo sie am Vorabend gestanden hatte. Sie muss eine weitere davon gehabt haben. Wir setzten uns ins Wohnzimmer und sie fragte mich die typischen Dinge, wie mein Name war, was ich für Hobbys hatte, etc. Einige Minuten banaler Höflichkeit vergangen, bevor sie eine Pause machte und sagte, Na, na, na, was sind denn meine Manien? Willst du vielleicht ein paar Kekse und etwas Milch haben? Natürlich nahm ich das Angebot an. Als sie gerade in die Küche ging, fiel mir ein, dass ich mein Baseballspiel am Nachmittag total vergessen hatte. Ich sprang von meinem Sessel auf und rief der Frau zu. Es tut mir schrecklich leid, aber ich habe vergessen, dass ich in ein paar Stunden ein Basketballspieler habe. Ich muss mich wirklich beeilen, sonst komme ich zu spät. Ich komme wann anders nochmal wieder. Bevor sie irgendwas sagen konnte, war ich bereits aus der Tür gestürmt und ich war auf dem Weg nach Hause. Schon wieder rannte ich von diesem Haus weg, das zweite Mal in zwei Tagen. Ich schaffte es gerade noch rechtzeitig nach Hause, um meine Sachen für das Spiel zu packen. Allerdings mussten wir dieses aufgeben, da meine Freunde nicht kamen. Sie müssten Hausarrest bekommen haben nachdem sie von Maggie ertappt und ihre Eltern über den Vandalismus informiert wurden. Nachdem ich einfach nicht aufhören konnte, darüber nachzudenken, fing ich an, mich schuldig zu fühlen, dass ich die alte Frau so plötzlich allein gelassen hatte. Ich entschied mich, meinem Vater davon zu erzählen. Ich erklärte ihm, was wir getan hatten und wie ich zurückgegangen war, um mich zu entschuldigen. Er sah mich mit einem unglaubhaftigen Grinsen an. Natürlich hast du das getan. Du warst im Haus der wahnsinnigen Maggie. Doof nur, dass sie vor 70 Jahren von einem bemühtenden Mob darin verbrekertiert und mitsamt des Hauses niedergebrannt wurde, nachdem man sieben Kinderleichen auf ihrem Grundstück gefunden hatte. Meine Augen weiteten sich. Meine Augen öffneten sich weit. Eine Kombination aus Entsetzen und Unglaube durchfuhr meinen Körper. Leicht wollte er mich nur auf den Arm nehmen. Aber auch nachdem ich ihm weitere 20 Minuten zu erklären versuchte, dass ich die Wahrheit erzählte, blieb er hartnäckig. Man kann immer noch die Gräber sehen, wo man die Kinder damals gefunden hatte. Komm mit, ich zeig's dir. Obwohl es mir widerstrebte, willigte ich ein, und eine knappe Stunde später waren wir an dem Haus. Zu meiner Überraschung war es genau so, wie mein Vater es mir gesagt hatte. Das Haus stand nicht mehr dort. Nur das Fundament und ein paar verbrannte und verrottete Holzplanken waren übrig. Hatte ich mir das nur eingebildet? Mein Vater erzählte mir die Geschichte des Hauses und die tragische Geschichte der grausamen Morde. Er bat mich, zur Rückseite des Hauses zu kommen, dorthin, wo die Leichen gefunden wurden. Als wir um die Überreste des Hauses gegangen waren, sah er sich einen Moment lang verwundert um. Das ist komisch, sagte mein Vater. Ich dachte, es wären nur sieben Morde gewesen. Aber ich zähle zehn Gräber. Diese Geschichte wurde von German Creepypasta auf Instagram am 6. Juni 2015 hochgeladen.